78% der Deutschen investieren ihr Geld in nicht gewinnbringende Anlagen. Wie du zukünftig von den Märkten profitieren kannst und deine Verluste ums Maximum reduzieren kannst, das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Philipp und ich bin spezialisiert auf Investment und Versicherung. Lieber gut versichert, als stark verunsichert. Dieses Video nehme ich auf für diejenigen, die sich mit der Basis vom Investment beschäftigen möchten, die es bisher nicht verstanden haben, wie Investment und Vermögensaufbau funktioniert, es aber gerne ein bisschen besser verstehen würden und nachvollziehen können würden, was bedeutet eigentlich was und was gibt es für Anlagen, worin kann ich mein Geld investieren, was bringt mir das vielleicht auch an Renditen... Und anschließend, wenn wir diese Themen auseinandergenommen haben, werden wir noch mal ganz kurz über die Top 5 Investmentregeln sprechen, die zu 100% eingehalten werden müssen, damit du Vermögen aufbaust und deine Verluste ums Maximum reduzierst. Lass uns jetzt über eine der beliebtesten Anlagen sprechen, die Aktie. Eine einzelne Aktie ist... Anteil an einem Unternehmen, also zum Beispiel kaufst du dir eine Amazon-Aktie. Gestern hat die Amazon-Aktie genau 100 Euro gekostet. Die kaufst du dir für 100 Euro und jetzt besitzt du einen kleinen Anteil an Amazon. So einfach ist das. Wenn jetzt mehr Menschen Amazon-Aktien kaufen, weil die Menschen daran glauben, dass Amazon wachsen wird, dann wird die Aktie steigen. Wenn es genau andersrum passiert, das heißt, die Menschen, die Amazon-Aktie verkaufen, das bedeutet im Umkehrschluss, sie glauben weniger dran, dass die Amazon-Aktie äh, Potenzial hat, bzw. steigt, dann fällt diese Aktie. Also relativ einfach, wenn alle kaufen, steigt es, wenn mehr verkaufen als kaufen, dann fällt es. Die nächste interessante Anlage, das ist die Anleihe. Ganz viele Menschen wissen nicht, was das ist. Es gibt einmal Bundesanleihen, also Staatsanleihen auch bekannt und es gibt Unternehmensanleihen. Und eine Anleihe ist im Grunde nichts anderes als eine Schuldverschreibung oder ein Kredit, den man zum Beispiel dem deutschen Staat gibt. Und wenn du jetzt zum Beispiel heute die Entscheidung triffst, dem deutschen Staat 10.000 Euro zu leihen über zehn Jahre, dann bekommst du heute 1,5 Prozent pro Jahr vom Staat dafür, dass du dem Staat die 10.000 Euro geliehen hast. Das heißt, du bekommst über 10 Jahre 1.500 Euro und am Ende der 10 Jahre bekommst du deine 10.000 Euro wieder zurück. Das bedeutet, über 10 Jahre hast du halt 1.500 Euro an Plus gemacht. Was im Grunde für Unternehmen sehr, sehr interessant ist, die sehr viel Stabilität haben wollen, die nutzen oft diese Staatsanleihen. Ganz wichtig zu sagen, diese 1,5 Prozent, die haben wir jetzt 2022 im Juni mal wieder. Die letzten Jahre waren wir teilweise sogar im Minusbereich und dort war es absolut unwirtschaftlich, in eine Anleihe zu investieren als Privatperson. Wie gesagt, als Unternehmen schaffe ich damit einfach gewisse Stabilität. Muss aber auch damit rechnen, dass dieses Geld einfach nicht liquide ist. Lass uns die nächste Anlage anschauen und zwar ein Fonds. Hier haben wir zwei unterschiedliche Arten von Fonds. Wir haben aktive Fonds und wir haben passive Fonds. Und bei den aktiven Fonds gibt es zum Beispiel Aktienfonds, Mischfonds, Immobilienfonds, Rentenfonds und alle haben unterschiedliche Anlagen drin. Wir haben uns jetzt eben gerade die einzelne Aktie angeschaut. Lass uns jetzt vielleicht einfach einen Aktienfonds angucken. Da ist der Vergleich relativ einfach. Anstatt jetzt eine einzelne Aktie zu haben, haben wir jetzt zum Beispiel 50 bis 100 verschiedene Aktientitel in diesem Fonds drin. Und dieser Fonds ist im Grunde nichts anderes als einfach ein Unternehmen. Und in diesem Unternehmen gibt es Mitarbeiter und diese Mitarbeiter sind zum Beispiel Analysten, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als das, was wir machen müssten, wenn wir einzelne Aktien kaufen würden und zwar die Märkte analysieren, zu gucken, wo gehen die Prognosen von einzelnen Firmen hin, wo gehen die Prognosen vielleicht auch im Mischfondsbereich in einzelnen Rohstoffen hin oder in einzelnen Anleihen hin. So, jetzt haben wir hier Analysten, dann haben wir Portfolio-Manager und diese Manager entscheiden, welche Anlagen gekauft werden. Und auch hier ist es so, umso mehr Menschen diese Anlage kaufen, steigt der Kurs, umso mehr verkaufen, fällt der Kurs. Beziehungsweise, da ist es so, dass es hier um die einzelnen Anlagen dahinter geht und das gesamte Portfolio, wenn das steigt, dann steigt der Fonds und dann steigt natürlich auch dein Geld oder es fällt letztendlich auch, weil mehr Menschen dieses Portfolio, also die einzelnen Aktien oder die einzelnen Anlagen da drin, verkaufen. Dann gibt es den sogenannten ETF. Ganz interessante Sache, wird immer beliebter und ein ETF ist im Grunde ein Indexfonds. Also man nennt ihn Indexfonds, weil er dem Index folgt. Ganz kurz Index erklärt, ein Index ist zum Beispiel der DAX 30 bzw. DAX 40 mit den 40 größten Unternehmen in Deutschland. Dann gibt es zum Beispiel den MSCI World oder den S&P 500 in den USA mit den 500 größten Unternehmen der USA. Dann gibt es Nasdaq, Dow Jones und so weiter. Es gibt unzählige Indizes, die im Grunde den Marktdurchschnitt abbilden und jetzt macht dieser ETF, was ein Computerprogramm ist, und das ist jetzt wirklich einfach nur einfach erklärt, ich werde intensiv nochmal auf ETFs eingehen, dass du wirklich die unterschiedlichen Funktionsweisen nachvollziehen kannst, aber jetzt einfach kurz die Funktionsweise simpel erklärt, du hast ein Computerprogramm und dieses Computerprogramm macht nichts anderes als die Anteile, die in diesem Index drin sind, zu kaufen und zu halten so steigt der Kurs von unserem ETF immer mindestens zu 95% wie der Index oder fällt letztendlich auch genauso wie der Index. Lass uns über die letzte Anlage sprechen. Das sind jetzt zum Beispiel Rohstoffe. Im Rohstoffbereich haben wir die Möglichkeit, Rohstoffe entweder physisch zu kaufen oder an der Börse als sogenannter etc wenn wir das Ganze physisch kaufen, dann haben wir es natürlich einfach auch zu Hause, wie zum Beispiel Gold, Silber, Platin. In der Form mag das noch gehen. Wenn ich mir jetzt Holz zu Hause hinlegen möchte in einem gewissen Rahmen, dann kann das Ganze natürlich schon kritisch werden. Wenn wir uns hier die Entwicklung anschauen, im Bereich Rohstoffe, haben wir durchaus die ein oder anderen Rohstoffe, die sehr interessant sind zum Kaufen. Und genau das machen zum Beispiel auch Mischfonds sich zunutze dass sie einfach Teile des Geldes in Rohstoffe stecken. Jetzt kenne ich zum Beispiel einen der größten deutschen Mischfonds und die kaufen regelmäßig Gold. Also die haben regelmäßig in ihrem Portfolio Gold, um einfach Stabilität zu schaffen in, ich sag mal, negativen bzw. nervösen Marktphasen. Und äh, das ist halt wirklich schön, weil dann haben wir einfach weniger Schwankungen und es gibt halt die unterschiedlichen Anleger und der eine möchte eher ein bisschen weniger Schwankungen, der andere sagt, ich nehme ein bisschen mehr Schwankungen. Also man definiert zum Beispiel ja Risiko, nicht als Risiko, sondern eher als Schwankung und Verlust machst du ja sowieso grundsätzlich erst, wenn du wirklich verkaufst. Lass uns als nächstes über die Top 5 Investmentregeln sprechen, die du zu 100% einhalten musst, damit du Kapital aufbaust und deine Verluste ums Maximum reduzierst. Ich habe jetzt für dich mein Investmentregelbuch dabei und fange direkt mit der ersten Regel an. Investiere dein Geld so, als wenn die Börse morgen für die nächsten 5-10 bis 10 Jahre schließt. Das heißt, ab morgen kommst du nicht mehr an das Geld ran. Du kommst an deine Anlagen nicht mehr ran. Warum ist das so wichtig? Ganz einfach, weil Investment, egal ob in einzelne Aktien oder in Fonds, ist einfach ein langfristiges Thema. Das ist super wichtig. Investment hat nichts von heute auf morgen zu tun. Investment funktioniert nicht von heute auf morgen. Es ist immer langfristig und wenn du nicht, fünf Jahre auf dieses Geld, was du investierst, verzichten kannst, dann investier es nicht. Dann investiere nur das, was du wirklich kannst. Mach monatlichen Sparplan, mach eine Einmaleinzahlung, je nachdem wie es passt, womit du dich wohlfühlst. Wir haben immer Schwankungen auf dem Markt, das ist wichtig und es kann auch mal sein, dass wenn wir jetzt in einem Jahr drauf gucken, dass wir Minus im Depot haben. Das passiert dir aber auch in allen Anlagen, wenn der Markt fällt. Und nicht nur in gewissen An oder in bestimmten Anlagen. Deswegen investiere langfristig und dann lass uns zur nächsten Regel kommen. Lasse Emotionen raus. Das heißt, wenn du auf dein Depot guckst und siehst, wow, ich bin jetzt ein Jahr dabei, es war die ganze Zeit im Plus und jetzt aktuell ist es im Minus oder ich war vielleicht gar nicht im Plus und es ist jetzt im Minus, dann sei nicht emotional. Es bringt nichts. Investiere das Geld, was du über hast, und denk dran, die Börse schließt morgen für die nächsten fünf bis zehn Jahre und du kommst dich an das Geld. Investment ist immer langfristig und wenn wir schlechte Zeiten im Depot haben, dann stehen wir das auch gemeinsam durch. Das heißt, wenn du möchtest, bin ich gerne in dem Thema auch für dich da. Jederzeit ansprechbar. Erkläre dir auch, warum, wieso, weshalb diese Dinge so sind, wie sie sind und warum wir in diesen Anlagen drin bleiben oder warum wir vielleicht in solchen Situationen auch die Anlagen wechseln. Da kannst du jederzeit auf mich zukommen. Regel Nummer 3. Erwarte nicht von heute auf morgen reich zu werden. Ja, ganz viele Menschen gerade so im Kryptobereich sind von heute auf morgen reich geworden, beziehungsweise ein paar Menschen und alle oder viele wollen jetzt von heute auf morgen reich werden. So funktioniert Investment aber nicht. Investment funktioniert langfristig. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel gerade beobachte, in diesem Markt, der halt auch nicht reguliert ist, also Kryptowährungen zum Beispiel, wie der Bitcoin, dann ist der Bitcoin auf 60.000 Dollar gegangen ist jetzt wieder auf 20.000 Dollar und mit sowas musst du umgehen können. Also, wenn du 50 bei 50 oder bei 60.000 Dollar gekauft hast, dann musst du damit umgehen können, wenn deine Anlage nur noch 20.000 Euro wert ist. Das heißt, im Grunde zwei Drittel des Wertes verloren hat. Wie gesagt, nicht verkaufen. Es ist immer ein langfristiges Thema, das Thema Investment und. Hier ist es wirklich so, dass wir uns absolut im spekulativen Bereich befinden, wo du immer damit rechnen musst, dass dein Geld auch von heute auf morgen weg ist. Genauso kann es dir bei einer Einzelaktie passieren. Die Wahrscheinlichkeit bei einem Fonds, zum Beispiel so ein Mischfonds, wo auch Edelmetalle drin sind oder große Firmen wie Amazon oder Google und Tesla und Alibaba, bei diesen Mischfonds oder bei diesen Fonds ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Geld verlierst oder ich sag mal komplett verlierst, einfach unglaublich gering im Vergleich zu solchen Sachen wie Einzelaktien oder zum Beispiel Kryptowährung, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Also pass auf dein Geld auf und investiere es vernünftig und bewusst. Guck dir ganz genau an, worin du investierst oder sprich mit jemandem, der auch für das Investment, was er tätigt, haftet. Regel Nummer 4. Nutze den Zinseszins-Effekt. Ein unglaublich starker Effekt. Wenn wir uns zum Beispiel mal eine Berechnung anschauen, wenn ich 10.000 Euro investiere über 30 Jahre mit 8% Rendite, was durchaus bei gewissen Anlagen im Durchschnitt auch realistisch ist über die nächsten 30 Jahre, dann habe ich 100.000 Euro und das sind 90.000 Euro Gewinn. Einfach nur durch Zinsen und Zinszinseffekt. Jetzt hat natürlich nicht jeder 10.000 Euro liegen oder vielleicht sogar auch mehr Geld zu Hause liegen. Dann ist der Effekt natürlich noch größer. Ich kann aber auch einfach monatlich Geld investieren, Lege ich jetzt zum Beispiel 200 Euro über 30 Jahre jeden Monat beiseite, mal 8% Rendite pro Jahr, dann habe ich einen Wert von 283.000 Euro und ich habe ungefähr 70.000 Euro eingezahlt. Das heißt, ich habe 210.000 Euro an Gewinn gemacht, also an Renditen gemacht. Und das ist der Zinseszinseffekt, das ist das, was wir Menschen einfach nicht greifen können. Wir können es nicht verstehen. Und es gibt ganz viele Vermittler, und vielleicht hast du es schon mal erlebt, die haben dir dann mal so eine Tabelle gezeigt, wie in welchem Jahr, wie viel Geld, zum Beispiel in deiner Altersvorsorge drin ist oder ähnliches. Und du kannst es einfach nicht nachvollziehen, dass zum Beispiel irgendwann mal 30.000 oder 40.000 Euro an Rendite pro Jahr kommen. Ja, es ist kann passieren oder ist, solche Sachen werden passieren, aber wir können es nicht greifen. Es ist super schwer zu verstehen, aber es ist nun mal Fakt, dass die Dinge passieren. Ähm, wir können es einfach rechnen und da gibt es so gute Seiten wie zum Beispiel Zinsen minus berechnen, da gibt es einen Fondrechner, also das kannst du dann alles nachrechnen und ausrechnen und da gibt es auch dann eine Tabelle, wie viel man eingezahlt hat, da gibt es dann eine Tabelle, wie viel dabei an Renditen jährlich rumkommt, wie viel das Ganze kostet oder ähnliches, wenn du das angegeben hast. Regel Nummer 5 und meiner Meinung nach auch eine super wichtige Regel, investiere das, worauf du verzichten kannst. Also investiere nichts, worauf du nicht verzichten kannst, weil ansonsten musst du ja wieder ran und wir haben ja schon drüber gesprochen, du solltest fünf bis zehn Jahre auf jeden Fall nicht an ein Investment ran. Was aber auch wichtig ist, wenn du nichts hast, worauf du verzichten kannst, dann such dir was, worauf du verzichten kannst oder reduziere deine Kosten. Es ist einfach unglaublich wichtig für dich und für alle anderen Menschen draußen Geld zu investieren. Wir haben eine Inflation, diese Inflation ist geplant von 2% pro Jahr, das heißt wenn du jetzt aktuell 2.000 Euro verdienst und wir rechnen mal 30 Jahre weiter, dann haben diese 2.000 Euro Nettoeinkommen nur noch einen Wert von 1.000 Euro Netto. Und das ist natürlich fatal, wenn wir das jetzt mal überlegen. Das heißt, ich halbiere mein Geld in dieser Zeit. Also habe ich eine Million, habe ich hinterher knapp über 500.000 Euro. Also ich muss was machen, ich muss gegen die Inflation arbeiten. Dann kommt noch dazu, dass unser System im Grunde krank ist. Also gucken wir uns das Rentensystem zum Beispiel an. Das wird zu so ca. 50% aus anderen Steuertöpfen quersubventioniert. subventioniert. Hier haben wir super große Herausforderungen, die es einfach zu stemmen gilt. Und der Staat wird sie nicht für uns zu 100% stemmen. Wir müssen selber an das Thema ran, wir müssen selber privat vorsorgen. Wir brauchen für die aktive Lebensphase aktive Investments. Wir brauchen für die passive Lebensphase, das heißt, wenn wir später in Rente gehen, auch wirklich Einnahmen bzw. Gelder, wovon wir passiv leben können. Wie zum Beispiel von einer guten Rentenversicherung. Und hier gibt es wirklich ganz viele gute, schlechte Themen, da werde ich aber in späteren Videos nochmal ganz explizit darauf eingehen und die Dinge auch für dich mal nachrechnen, weil hier ist super wichtig, einfach auch auf Kosten und vor allem auch auf Steuern zu achten. Und ich weiß und ich habe diese Themen alles schon nachgerechnet, ähm, es ist möglich, zum Beispiel mit einer Altersvorsorge, wenn ich das jetzt über 30 oder 35 Jahre anlege, mehr Rendite zu erwirtschaften als in einem kostenlosen Depot nach steuern und das ist super interessant wenn man das ganze sich mal auf der zunge zergehen lässt ja ich hoffe du konntest für dich einiges aus diesem video mitnehmen ich schreibe gerne in die kommentare was du denkst vielleicht sagst du ja auch dass es völliger schwachsinn was philipp da erzählt schreib was du denkst und abonniere auf jeden fall mein Kanal, damit du zukünftig nichts verpasst und denk drüber dran, lieber gut versichert als stark verunsichert und das Ganze natürlich auch im Investmentbereich. Ich danke, dass du dir das Video bis zum Ende angeschaut hast und ich freue mich, dass du da warst.